Und deswegen meine erste Frage an Sie, was waren denn damals bei dieser Studie Zukunftswege in Deutschland, also vor mehr als 20 Jahren, was waren damals die Inhalte und die Erkenntnisse der Studie? Und was, meinen Sie, käme heraus bei der Studie, würde man sie heute nochmal wiederholen? Ja, vielen Dank. Für die einführenden Worte. Die Studie hieß Zukunftsfähiges Deutschland. Okay. Da wir uns telefonisch ausgetauscht haben und ich leider immer stimmlich nicht wirklich gut zu verstehen bin, nehme ich an, war das einfach ein Übermittlungsfehler. Ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Wir haben uns damit, damals damit beschäftigt, wie kann man den Wohlstand, den Deutschland ähm, ja vorweisen kann, erhalten bei halb so vielem. Verbrauch von Ressourcen, beziehungsweise wie kann man diesen Wohlstand mit weniger Ressourcen, also mit einer Halbierung der eingesetzten Ressourcen sogar noch verdoppeln. Das war unter dem Faktor 4 ein von Ernst-Ulrich von Weizsäcker verfasstes Buch, was ähm, parallel zu der Studie oder etwas nach der Studie Zukunftsfähiges Deutschland herausgebracht wurde. Beim zukunftsfähigen Deutschland ging es darum, dass man einfach geguckt hat, ähm, wie kann sich Deutschland global so positionieren, dass wir unseren Wohlstand erhalten, möglicherweise sogar noch verbessern, gleichzeitig aber auch im Blick haben, die globale Perspektive, also auch mit ins Boot nehmen, andere Länder, andere Menschen, die Menschen, denen es nicht so gut geht, einfach zu gucken, dass die Gerechtigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit in der Welt einen guten verlauf nimmt und jetzt muss ich wirklich aus meiner heutigen perspektive sagen wir waren damals weiter als wir heute sind wir waren es von der haltung her wir hatten viel revolutionärere ideen wir waren sehr viel mehr bereit gesellschaftlich meine ich jetzt nicht unbedingt das wuppertal institut das ist ja immer in einer sonderstellung sind ja diese diese forschungsinstitute auch zu sehen deren Job ist es ja nun mal revolutionäre Ent Ideen zu entwickeln. Aber wir hatten einfach auch einen gesellschaftlichen Kontext, wo man damit wirklich in die Fläche gehen konnte, wo man ganz viel Resonanz auch erfahren hat, begleitet wurde ähm, das zukunftsfähige Deutschland im Übrigen. Es war kein Werk, das allein durch die Bundesregierung gefördert wurde, sondern beteiligt haben sich auch der BUND und Brot für die Welt bzw. Miserio, also die großen ähm, kirchlichen Hilfsorganisationen, die haben das kofinanziert. Und heute nehme ich wahr, dass wir eine sehr große Verunsicherung haben, was die Zukunft betrifft. Ich glaube, ist meine Überzeugung, dass man neue Ideen und auch die Bereitschaft, andere Wege zu gehen, dann hat, wenn man sich in der Gegenwart ein Stück weit sicher fühlt. Wenn man einfach weiß, ich habe einen verlässlichen Kontext, in dem ich mich bewege, ich bin dann mutig und gehe aus dem Kontext auch mal einen Schritt in eine mir jetzt unbekannte Richtung. Je unsicherer der Kontext wird und wir haben eine enorme Verunsicherung in der Gesellschaft. Also ich persönlich erlebe gerade meine Demontage von meiner Heimat. Das ist so dramatisch. Die Demontage findet statt durch die sterbenden Wälder. Der Westerwald verliert sein Gesicht. Und parallel dazu verliert aber auch die Gesellschaft, verlieren die Menschen ihr Gesicht, wir laufen alle mit einer Maske rum. Wir dürfen uns nicht mehr sehen, wir dürfen keinen Kontakt mehr zueinander pflegen oder nur noch sehr eingeschränkt. Also schlimmer kann es eigentlich für Menschen kaum noch kommen. Und da kann man auch keinen Vorwurf machen, wenn man einfach dann diesen Mut im Augenblick nicht aufbringt. Aber wir haben gerade im Vortrag gehört, jetzt bräuchten wir ihn. Jetzt müsste es sein. Und ich habe aber die Hoffnung, dass wir mit Veranstaltungen wie der heutigen da einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Vielen Dank. Sehr spannend. Eine weitere Frage vielleicht noch an Sie, Frau Greis. Was haben Sie aus der damaligen wissenschaftlichen Arbeit und den Erkenntnissen in Ihre praktische politische Arbeit mitgenommen? Und was konnten Sie bereits bewegen in diesem Bereich. Ja, also das ist das Schöne an der Kommunalpolitik vor allen Dingen dann, wenn man sie hauptamtlich ausüben darf. Man hat ein breites Handlungsfeld und kann wirklich auch direkt sehen, was man tut. Und ich muss jetzt einfach in diese Richtung gucken. Da sitzt mein Vorvorgänger im Amt der Karl-Heinz Groß. Wir haben in der Tat in Hachenburg uns ganz viel mit dem Thema regenerative Energien beschäftigt. Angefangen mit dem Windrad in Gehler, das es heute nicht mehr gibt, aber das war schon in 1993. Eine Pionieraktion der Verbandsgemeinde, wo wir einfach gezeigt haben, es geht auch mit regenerativen Energien. Und wir haben das ja fortgesetzt. Ähm, in 2010 haben wir ganz praktisch ein Nahwärmenetz, das zum Großteil auf regenerativen äh, Heizstoffen, also aus, auf Holzhackschnitzelbasis funktioniert, in Harrenburg etabliert, das jetzt muss ich auswendig sagen, 4.500 Megawattstunden Wärmeausstoß Doppelte. hat. Be Doppelte. Doppelte, okay. Wir haben es ein paar Mal erweitert, also 9000 Megawattstunden Wärmeausstoß hat inzwischen und eine große Zahl von Liegenschaften versorgt. Und da sehen wir wirklich, es funktioniert. Es funktioniert technisch und es funktioniert wirtschaftlich. Und es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie man kommunal einfach Energie einsparen kann. Auf der einen Seite zentral erzeugt und vor allen Dingen CO2 einsparen kann in erheblichem Umfang. Das waren mal so zwei Beispiele. Aber deren könnte ich jetzt noch ein paar mehr nennen. Gut, vielen Dank. Dann Sie, Herr Dörner, wollen wir Sie auch noch vorstellen. Herr Dörner ist ja, kommt ja eher von der technischen Seite. Ne? Sie sind Verwaltungsbetriebswirt und leiten die VG-Werke, schon lange, seit 2007, und sind da verantwortlich für die Fair- und Entsorgung, Wasser- und äh, Energie- und Klimaschutz. Also ein großer Verantwortungsbereich und ähm, meine erste Frage jetzt an Sie, wenn man sich das so vorstellt, also wenn ich mir das so vorstelle, es ist ja ein riesiger Bereich, hat sehr viel zu tun mit großen technischen Anlagen, die wahrscheinlich auch sehr kompliziert miteinander verbunden sind und ich äh, nehme jetzt einfach mal das Bild eines großen Tankers, den stelle ich mir jetzt mal vor, ein großer Tanker, der ja dann auch äh, schwer beweglich ist. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass das in Ihrem Bereich so ähnlich ist wie bei uns im Wald. Man kann ja nicht mehr eben eine Erkenntnis umsetzen und sagen, wir machen das jetzt nächstes Jahr anders, weil, das, weil wir sehen, das hat nicht funktioniert. Sondern ich stelle mir vor, dass bei Ihnen auch Innovationen etc. bei so einem Riesentanker nicht schnell umzusteuern sind, dass da große Investitionen mit verbunden sind, politischer Rückhalt erforderlich ist natürlich die Erkenntnis, Förderprogramme und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Klimaschutz wäre ein solcher Tanker, dann würden Sie ja die Maschinen, den Maschinenraum leiten. Ist das in etwa so? Und wie sieht wie sieht das bei Ihnen aus? Wie stellen Sie sich da ein? Wie informieren Sie sich und wie entwickelt sich das alles? Also und das als als Nichttechniker, weil ich komme wirklich aus einem kaufmännischen Hintergrund. Der Technische ist irgendwann so dazu gewachsen. Es bleibt doch gar nicht aus, wir, wir haben ein Anlagevermögen von man weiß nicht, von 60, 70 Millionen Euro, die wir da äh, bewegen. Und wenn man in die, in, die Zukunft, in die Vergangenheit schaut von 1973 an, wo die Aufgaben Wasser und Abwasser von den Gemeinden an die Verbandsgemeinde ähm, hochdelegiert wurden, beziehungsweise von dort übernommen wurden, sind wir deutlich über 100 millionen die sich da ja angesammelt haben. Also technisches Feingefühl und auch ein, ein Verständnis für die Zusammenhänge. Der Dr. Mattes hat es eben eindrucksvoll bewiesen, Klimaschutz äh, zieht sich über alle Ebenen. Es gibt ganz, ganz viele Abhängigkeiten. Und von daher verstehen wir den Klimaschutz wirklich als Querschnittsaufgabe, als Querschnittsaufgabe der bei uns angesiedelt ist, im kommunalen Unternehmen der VG Werke. Ähm, da kommt eins zum anderen. Also dieser Tanker ist, ist mühsam zu bewegen, wenn man ihn das erste Mal bewegt. Das ist die Erfahrung, haben viele Kommunen gemacht, die versuchen Klimaschutzkonzepte auf den Weg zu bringen, die versuchen dieses Thema Klimaschutz wirklich als Managementaufgabe auch zu verstehen und das dahingehend zu steuern. Wir haben diesen Schritt gemacht mit, mit großzügiger und tatkräftiger Unterstützung der kommunalen Gremien, der Verbandsgemeinderat und der Werkausschuss in der ersten Stufe, stehen da voll hinter unseren Ambitionen, wir legen diese Sachen alle da. wir versuchen diese Sachen wirtschaftlich, technisch zu betrachten, aber auch unter Klimaschutzaspekten zu betrachten, da fallen halt eben auch dann wirtschaftliche Faktoren erstmal erst an zweiter oder dritter Stelle überhaupt äh, zu Buche. Ähm, wenn dieser Tanker mal läuft, läuft er ganz gut. Man muss ehrlich mit dem Thema umgehen, man muss transparent mit diesem Thema umgehen. Wir haben viele viele in, in, innovative Ideen. Es gibt Sachen, die sind leider nicht umsetzbar gewesen, Stichwort Windenergie. Es gibt Sachen, die sind dankenswerterweise umsetzbar gewesen, Stichwort Nahwärme. Und das sind auch Sachen, die in unserem Klimaschutzkonzept Widerhalt gefunden haben. Wir sehen ein Ausbaupotenzial und auch ein großes Potenzial, CO2-Emissionen zu sparen im Bereich der Wärme, im Bereich der Wärme der privaten Haushalte, beispielsweise durch den weiteren Bau von Nahwärmenetzen auf regenerativer Basis, aber auch durch Zubau von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen. Da gibt es durchaus Potenzial, diesen Tanker immer weiter zu bewegen und immer weiter auf Fahrt zu halten. Ja, wie, wie geht man mit diesen Dingen um? Wir versuchen, diese Sachen strategisch zu betrachten, also langfristig zu betrachten, machen Lebenszeitbetrachtungen über die Investitionen, die wir vorhaben, arbeiten fundiert auf und stellen diese Dinge bei uns in Werkausschüssen, in politischen Gremien vor, holen uns den Rückhalt, stellen uns auch kritischen und teilweise überkritischen Fragen, aber sind immer wieder bemüht, diese Dinge auch wirklich aufzuarbeiten. Und sofern sie möglich sind und umsetzbar sind, auch umzusetzen in der Folge. Also ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema lebt nicht nur von einem Steuermann auf dem Tanker, sondern auch von einem starken Team, was hinten dran steht. Die müssen schon viel aushalten, hier und da. Wir versuchen das immer zu verschlanken, durch die Managementprozesse. Der Herr Lüttgemeier sitzt mit dem Publikum, ist unser Klimaschutzmanager, den wir jetzt seit nahezu drei Jahren beschäftigen, der halt eben dafür an vorderster Stelle gerade steht, dieses Klimaschutzkonzept umzusetzen mit fast 50 Einzelmaßnahmen, Steckbriefen, die dahinter stehen. Also 50 Stück querbeet von Mobilität über Zubau von erneuerbaren Energien. Aber auch, das fand ich eben ganz toll, Herr Dr. Mattes, das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Thema, was wir uns jetzt auch für das Folgeprojekt noch mal deutlich auf die Fahnen geschrieben haben. Wir müssen und möchten dieses Thema wirklich Öffentlichkeitswirken, die Veranstaltungsreihe, die heute beginnt, ganz, ganz wichtig, in die Breite tragen. Weil so machen wir die Sachen transparent, so machen wir die Sachen erlebbar. Ein zweiter Punkt ist, wir setzen Managementsysteme ein, wir versuchen diese Sachen noch ein Stück weit zu nachzuverfolgen. Wir haben gestern einen Termin gehabt zum Thema lora waren. da gibt es Möglichkeiten, Pegelstände zu überwachen. Sicherlich ein spannendes Thema ganz am Anfang. Das sind so Sachen, denen muss man sich einfach offen gegenüberstellen und muss versuchen, diese Sachen im eigenen Interesse umzusetzen. Also der Tanker läuft, wenn er mal anläuft, läuft er ganz gut und die Mannschaft spielt mit. Gut, super. An Sie beide vielleicht, ähm, vielleicht jetzt ein bisschen frech, aber auf einer Skala, ne? ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? 10 wäre quasi spitze. Würde ich gerne wissen wollen. Wie ist das kommunale Klimaschutzmanagement in der VG Harrenburg? Aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht ist es besser nicht zu machen also zehn tatsächlich mhm. wir haben sicher ich rede jetzt vom stand mhm. jetzt natürlich ja. gibt es immer in die zukunft auch noch entwicklungsperspektiven mhm. aber wir müssen hier einfach schauen was können wir stand jetzt tun was haben wir bisher getan er hat es gerade in aller ausführlichkeit dargestellt ähm, und da, da müssen wir wirklich sagen sind wir an der grenze des machbaren jetzt für uns auch angekommen denn wir müssen, das Klimaschutzmanagement ist ein Teil unserer Arbeit, aber es ist nicht die gesamte Arbeit sozusagen. Und es hat auch sehr viele Facetten, ähm, man muss es ja, auch das fiel eben schon kurz, man muss es sozusagen in allen Tätigkeitsbereichen der Verbandsgemeinde auch unterbringen. Es nützt nichts, wenn man einen Klimaschutzmanager einstellt, der jetzt einen bestimmten Ausschnitt bedient und dann sagt man, wir ziehen uns jetzt ein grünes Mäntelchen an und es ist gut. Sondern wenn man es ernst nimmt, die Verbandsgemeinde Harenburg hat einen Nachhaltigkeitsbeschluss gefasst, der zunächst mal grundsätzlich besagt, wir stellen unser gesamtes Denken und Handeln unter den Oberbegriff Klimaschutz und wir wollen bei allem, was wir tun, mit dem Klimaschutz ähm, in Einklang stehen und den berücksichtigen. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Thema Ausschreibungen bedenkt, da sind wir ungefähr seit, ich weiß nicht, zwei Jahren 20, mindestens 30, 30. dran. Ähm, wir wollen auch in den, in den, ähm, sozusagen in unseren Vergaben berücksichtigen, ob jemand klimafreundlich unterwegs ist, ein Anbieter oder nicht. Es gibt aber eine solche Fülle von Fallstricken dabei, wenn man das, wie man das implementieren kann, da streiten sich die Juristen wirklich ähm, ausführlich drüber. Da steht man ein Stück weit wirklich ähm, auch manchmal etwas hilflos da. Aber das, was wir tun konnten, haben wir getan. Deshalb würde ich uns da auch tatsächlich ganz oben ansiedeln. Ähm, Gerade noch einige. Ausblicke, Herr Danner hat das jetzt eben beleuchtet, was die Verbandsgemeinde Werk und das Klimaschutzmanagement, das im Übrigen auch bei den Werken ja angesiedelt ist, betrifft. Es gibt aber ja neben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, das sind ja alles Themen, über die wir wahrscheinlich gleich auch oder bei der anderen Veranstaltung noch reden werden, gibt es schon weitere Themen, die die Verbandsgemeinde betrifft, die man auch mit diesem Klimaschutzgedanken einfach verbinden muss. Woran man gar nicht so denkt im ersten Moment, ist das Thema Feuerwehr. Dankenswerterweise hat der Kreis einen Aufruf gestartet und ist bereit, ähm, Waldbrandfahrzeuge zu finanzieren. Darüber hätten wir vor fünf Jahren nicht nachgedacht. Das ist einfach so. Da sind ähm, neue Handlungsfelder für uns jetzt auch entstanden, die wir bespielen müssen. Wir haben ein Hochwasserschutzkonzept jetzt auf, in, auf die Wege gebracht. Wobei man auch dazu wiederum sagen muss, die Erwartungshaltungen, die an uns herangetragen werden, die werden wir in diesem Zusammenhang, also kann ich jetzt schon versprechen, nicht zu 100 Prozent erfüllen können. Denn wir haben es mit Situationen zu tun, das wurde eben augenfällig, die punktuell in einem Umfang eintreten, der bisher nicht da gewesen ist. Wir haben immer geplant mit diesen 100- oder jährigen oder 20-jährigen Starkregenereignissen. So sind die Kanäle auch dimensioniert. Und es ist schlichtweg unmöglich, Kanäle in die Erde zu versenken, die alles Wasser, was irgendwann an irgendeinem Punkt irgendwie mal anfallen kann, durch ein Starkregenereignis abführen und aufnehmen können. Das, das sind Herausforderungen. Wir müssen da Wege finden, gemeinsam mit der Bevölkerung und natürlich mit den Ortsgemeinden damit umzugehen. Aber auch das sind Handlungsspielfelder, die betreffen jetzt eher die Klimawandelanpassung und nicht so sehr den Klimaschutz. Aber auch da müssen wir uns als Verbandsgemeinde mit auseinandersetzen. Vielen Dank. Herr Dörner, ich nehme an, Sie geben auch die Zehn. Ne? Nee. <lacht> geben Sie nicht die Zehn? Also ich, ich lebe von ein bisschen Luft nach oben und von einer realistischen, realistischen Erreichbarkeit eines Ziels. Also halb so würde ich mir geben, also ein bisschen Luft möchte ich gerne noch behalten. Was ist, in, was ist in dem halben Punkt? Was würden Sie ähm, sich wünschen? Ich möchte einfach, das hat die, die gerade dieses letzte Jahr oder die letzten drei Jahre gezeigt, dieses Bewusstsein noch ein Stück weit mhm. stärken. Und ich glaube, das ist eine klassische Managementaufgabe, wirklich über alle Ebenen hinweg, dieses Bewusstsein zu stärken, bleiben wir mal bei Wasser und bleiben wir mal bei Energie, die ist nicht grenzenlos da und mhm. ist auch nicht selbstverständlich, die da kommt. Also Bewusstsein auch in der Bevölkerung, bei Unternehmen. Gerade, ne? gerade bei Jugendlichen. Ja, ja. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass wir unsere Anlagen ganz gerne auch Jugendlichen zeigen. Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Der letzte Projekttag vor den Ferien war wenig, ja, wenig ambitioniert. Wir versuchen da wirklich dann auch ähm, Initiativ auf die Schulen mhm. zuzugehen und, und laden ein, laden auch mhm. unterjährig ein zu Besichtigungen und haben da einen ganz guten Mittelweg in das, in die, in das Elternhaus, in die Bevölkerung hinein, diese mhm. Informationen noch zu transferieren. Super. Von daher halb.